Renalier, bereitmachen, Nebel. Ja. Jawohl. Wird weiß, 150. Wo willst du den hin haben? Rechtes Ende Hesko? Link die Seite des Compounds mit dem Feuerwehraten. Vor die ähm, Schwachradfäune? Wo sind die? Weiter rechts noch mal. Ja, Nur noch zwei weiße. Ja, Was in die Mitte vom Feld. Ja, muss Vor den anderen weißen drauf. Naja, wenn du... Okay. Um... Check!